Literatur, strategische Print Allianz, und Online. Hashtag Open Science, Hacken und Experimentieren, Print und Information Online. Hub, Datenanalyse. Vernetzung Datenanalyse. ist der Dreh- und Angelpunkt, Hacken Workshops. und Experimentieren, Publikationsplattform, Webinare, strategische Allianz, Vernetzung ist der Dreh- und Angelpunkt für herausragende Forschung. So werden Kompetenzen gebündelt und zielgenau auf Problemfelder ausgerichtet. ZB Med bildet eine strategische Allianz mit dem Bielefeld Institut für Bioinformatik, genannt BIBI. Gemeinsam sind wir national und international mit vielen Instituten vernetzt und arbeiten eng in Projekten zusammen. Wir wollen hier gemeinsam unsere Rolle zu einem Information-and-Data-Hub noch weiter ausbauen. Das heißt, wir, ZB Med und Bibi wollen ein führender Knotenpunkt für die lebenswissenschaftliche Forschung und Informationsversorgung sein. Gerade in der Covid-19-Pandemie zeigt sich, wie essentiell datenintensive Forschung ist. Was sind die Herausforderungen? Zuerst einmal müssen die Daten elektronisch verfügbar sein. Dann müssen sie beschrieben sein in Metadaten und sie müssen interoperabel sein. Nur so kann ich verschiedene Daten überhaupt vergleichen und gemeinsam nutzen. Wir alle merken im Alltag mit Corona persönlich, wie wichtig der transparente und schnelle Austausch von wissenschaftlichen Erkenntnissen und Forschungsdaten ist. ZB Med ist eine leistungsfähige, moderne und sichere Informationsinfrastruktur. Und wir entwickeln uns täglich weiter. Darauf bin ich stolz. Da Literatur auf vielen Wegen, Print und Online, angeboten wird, ist eine eindeutige strategische Versorgung der Lebenswissenschaftlerinnen und Lebenswissenschaftler umso wichtiger. Wir als ZB Med vertreten den Bedarf der lebenswissenschaftlich Forschenden in Hinblick auf Literatur und Daten. Also bei ZB Med reizt mich insbesondere die Herausforderung, Open Science konsequent zu leben. Mit unseren Werkzeugen unterstützen wir die Forschung in der Arbeit in all ihren Bereichen. Und es geht ja darum, bei Open Science die möglichst eine möglichst vollständige Transparenz im wissenschaftlichen Prozess zu erreichen, und dafür stellen wir den Forschenden unsere Infrastruktur und unsere Werkzeuge zur Verfügung. Und da sehe ich ZB Met als einen der wichtigen Wegbereiter. Bei den Trainings ist mir besonders das Hacken und Experimentieren mit den Daten wichtig. Die Fehler, die dabei von den Beteiligten gemacht werden, helfen alle in der Gruppe zu lernen. Auf diese Weise wird eine Datenkompetenz aufgebaut und gleichzeitig einen Umgang mit Daten im gesamten Forschungskreislauf gefördert.